Sehr schön. Da komme ich mal hier vor. Ich habe einen kleinen Schluck Bier getrunken, dann läuft das auch alles. Unser Kameramann Peter, ja, erstmal einen tosten Applaus für unseren Kameramann Peter. Hallo Peter. So, kannst du mal ins Publikum hineinfilmen, wie sie alle ganz begeistert sind von dir. Herzlich willkommen hier im Hof der VHS Leipzig. Mein Name ist Tolli Tanner und ich darf Sie durch den späten Nachmittag geleiten, heute hier beim ersten, und da es in Leipzig stattfindet, Leipziger Grill. Muck. So, da stellt sich schon die erste Frage, Grill Muck. Als ich ein Kind war, ja, da gab es einen Grill, da gab es eine Bratwurst unten wurde Benzin drauf gegossen. Und puf, was soll das sein, Muck? Und genau diese Frage sollte man wirklich auch mal stellen, was soll das sein? Muck, muck, muck? muck. Der junge Mann hier vorne. Muck. wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht, weiß überhaupt jemand hier, was das, Grillmuck, Grillmuck, alle hierher gekommen und keiner weiß, was es ist, das ist schön. Grillmuck ist eigentlich ein geselliges Beisammensein bei Getränk und ganz zum Schluss gibt es eine Bulette für jeden. Nein, das stimmt nicht. Ich habe hier jemanden, der weiß das ganz genau. Peter, Peter, Peter, komm nochmal hierher. Du bist ja einer der Ideengeber des grill -Mooks. Das stimmt. Sage ich das überhaupt richtig, grill Mook hört es aus wie Was ist das? Also ein Mook ist ein Massive Open Online Kurs. Das ist alles, ne? Okay. So, und jetzt sagen wir das den Menschen hier aus Leipzig, die nicht jeden Tag im englischen Internet herumspringen. Was ist das? Was heißt das? Was heißt Massive? Messe Open Online Kurs. Ja. Also das ist ein Kurs, der findet nicht nur hier statt, sondern der findet auch unter anderem in Straubing statt. Gibt es heute noch eine Live-Show, werden wir nachher sehen. Und ähm, das Entscheidende ist, es gibt einen großen ähm, Online-Lerninhalt in der VhS-Cloud. Und da dort ganz Wolke genau, Wolke, ja. äh, äh, da dort ganz viele Leute dran teilnehmen können, also massiv. Ja. Und er offen ist, man muss sich also dort nur anmelden und er ist in der Cloud, wenn man dort dran teilnimmt, kostenfrei, kann man eben dort dran teilnehmen und dort Lernbausteine bearbeiten, kann am Montag dann immer unser Video sehen von hier und ja, deshalb, das ist ein MOOC. Wieder was dazugelernt, MOOC kann man ein bisschen angeben, ja, bei der nächsten großen Feier irgendwie, wenn die Enkelkinder kommen, sagt man, ich war beim Grill MOOC, und dann gucken die Kinder, huh, wo war der Opa beim Grill MOOC und dann weiß man, was es ist, ein Massive Open... Online-Kurs. Ja, Kurs mit Sie. Danke, Peter. Peter Kabitsch, der wird nachher noch einmal Rede und Antwort stehen. Applaus, Applaus, Applaus für Peter. Ja, das funktioniert großartig. Wir haben zwei, zwei großartige Kursleiter heute hier zu Gast. Die werden grillen. ja, Und die werden nicht nur grillen, sondern die wissen auch noch etwas von den Lebensmitteln, die sie da grillen. Und äh, sie haben natürlich auch Geschichten zu erzählen von sich, ja, die sind ja nicht gestern aufgewacht und waren Grillmeister des Universums, sondern dafür haben sie eine Weile gebraucht. Auf der einen Seite hier die wundervolle, wunderschöne und begnadete, ja, also wirklich großartige Sabine Finger. ein Totenapplaus für Sabine Finger. Ja, sehr schön. Und hier, da ist er äh, aus dem, aus dem im, im Frankenländle geschlüpft, aber hier viele, viele Dekaden, Mehr als fleißig gewesen in der kulinarischen Verkostung des, des, des, des Gemeinden Leipzigers. Äh, unser Fabian Heiner, ein tosen Applaus für Fabian Heiner. Ja, genau, genau. Was, was ist das, was du uns hier auf den Tisch legst nachher? Auf den, hm? dem Grill, genau. Also okay. ich habe jetzt hier, und das ist wenn du schon gewaschen hast, kann mitmacht, Handschuhe anziehen: äh, das ist Schweinebrauch. Jusländerschwein. Ja, ja? Kollege, der wächelt schon. Du hast das dann auch, du hast das von Kami. Ich habe dieses genau. davon, weißt ja was, ich, genau. Ich, ich kenne sozusagen Schweine aus dem Kaufland. Ja, nee, die sind dann äh, mit Antibiotika, und das seht ihr, wenn das es an der Pfanne habt, mit ganz viel Wasser. Das ist von äh, kleinen äh, äh, Bauern betrieben, äh, die Schweine, wie gesagt, keine kein Antibiotika. Das ist eine äh, Mutterferkelhaltung. Es steht rund um die Uhr, Futter und Wasser zur Verfügung. Also ich zünde hier den Grill an, beziehungsweise versuche das gerade ein bisschen. Da vorne haben wir eine ganz normale Standardholzkohle. Die vorne sind, stehen die Säcke, genau. Das ist also hier aus, aus der Nähe, aus, aus Elbenstock, eine Holzkohle. Daneben haben wir von Profaros ganz normale grill aus reiner Buchenholzkohle. Mit einem bekannten Koch drauf, ähm, auch zertifiziert, dass es nur Buchenholzkohle ist, also dass dort kein Tropenholz verwendet wird, weil das ist bei preiswerter Holzkohle oft das Problem, dass dort Tropenholz verwendet wird. Wir haben hier in dem dritten, in der Mitte, haben wir Holzkohle und Triketts aus Olivenkern, also Olivendrester. Bei der Olivenherstellung, von, also Olivenölherstellung, fallen Reste an und diese Reste ähm, werden ursprünglich dazu genommen, um in Griechenland diesen weißen Kalkstein herzustellen, mit dem die Häuser gestrichen sind und dann, wenn das verkocht ist, sozusagen, werden diese Reste zusammen mit veganer Stärke zu diesen Kohlen gepresst und ergeben also ein neues Brennmaterial, was insofern nachhaltig ist, weil es eine reine Abfallverwertung ist. Hier das dritte, was schon ein bisschen besser brennt, das ist bambuko Genau, dieses, das sind so längliche Grillstangen aus Bambus. Bambus hat auch den ganz großen Vorteil, dass es extrem schnell wächst, Wer das schon mal in seinem Garten hat, der weiß, dass man das Zeug Rizome, nie ja, wieder lustig Was hörst du uns heute Kredenzen? Also ich habe natürlich aus der Region Thüringen, aus Erfurt, ganz tolle Hausmacher Bratwürste. Halt mal bitte so eine hoch. In einer etwas kleineren Form, sodass jeder eine bekommt. Sind jeder von Ihnen bekommt nachher eine Thüringer Bratwurst. Ja. Eine echte, ja? Das muss man mal sagen. So ähm, ja, <lacht> eine Hausgemachte. Eine Hausgemachte. Ja. Thüringer Bratwurst. Richtig. Dann gibt es der Zusender Schwein vom Schweinekamm. Hier werden wir dann gemeinsam Schneckchen drehen, diese dann etwas bestreichen mit einem tollen Senf, und ein paar Kräutern. Wir werden grünen Spargel, jetzt ist absolute Spargelfesson, grünen Spargel auf den Grill legen, mal schauen, wie es funktioniert. Und dazu gibt es dann leckeren spitzkohl mit Kräutern. Ja, lasst euch einfach überraschen, was dann am Ende dabei herauskommt. Was, was der Fabian jetzt mit seiner jungen Mitarbeiterin schon macht. Fabian, erzähl mal, was du hier tust. Ja, also momentan, Katrin schnippelt gerade den Spitzkohl für unseren Spitzkohl-Karottensalat. Und ich mache gerade die Marinade oder die Füllung für unseren Schweinekarotten mit frischem durchgepresstem Knoblauch und es kommt ein bisschen Senf dazu, frische gehackte Kräuter, wird schön zusammengerührt, geschlagen und dann in den Schweinekamm gestrichen. Was für Kräuter? Die muss ich? Kräuter, alles mögliche, was eigentlich der Kräutergarten zu bieten hat, kann man dazu nehmen. Ja, Petersilie, Rosmarin, Thymian, die klassischen Fleisch. Was hast du jetzt hier? Also ich habe auf jeden Fall hier Petersilie, ich ein bisschen genommen, Blatt Petersilie ist von der von der Struktur her angenehmer und ist auch vom Geschmack her intensiver. Gerade wenn man jetzt was füllen möchte, äh, mit Petersilie kochen, nicht nur zum Garnieren, sondern wirklich zum Zubereiten, zum Verzehr, ist Blatt Petersilie immer besser. Dann habe ich etwas Dill, ein bisschen Schnittlauch und, und da drüben noch ein bisschen Rosmarin. Rosmarin habe ich hier, ein bisschen Thymian von Seite. Okay, Sehr schön, da gucke ich mal hier rüber, was Sabine da gerade tut mit ihrer jungen Mitarbeiterin. Wird ah, ganz schön rumgematscht. wird ja, gematscht. Ja. Ich habe erstmal zwei Bretter, ne? weil Geflügel und Schwein müssen wir ja separieren. Ähm, ich habe hier zum Beispiel Hähnchenfilets und die schneide ich jetzt mit einem klassischen Schmetterlingsschnitt auf, dass es Taschenwärm. Also keine Angst, wir töten keine Schmetterlinge. Ein Schmetterlingsschnitt ist, das war jetzt unser Filet. Und in dem Fall ist es gut, dass die jetzt noch ein bisschen ganz leicht schön kalt sind. Wir haben sie bewusst ein kleines bisschen angefroren, weil dann lässt sich das schön von der Tasche her schneiden. Ne? Äh, mit dem Messer rein, man drückt dann einmal oben so dagegen, dann hat man einen schönen geraden Schnitt und dann kann man das schön öffnen, wie beim Cordon Bleu. Kennt der Cordon Bleu ist ja? Ne? Klassisch, ne? Käse und Kochschinken. Und hier wollen wir aber heute eine Erdbeersalze reinmachen. Ne? Erdbeersaison geht los. Ähm, wir nehmen äh, Erdbeeren, äh, Grünpfeffer, Chili. Ein bisschen Honig. Äh, sag mal, steht es immer noch, dass Couscous gemacht wird? Oder? Ja, also ja, wir nehmen Bulgur heute. Keinen Couscous, okay. sondern einen Bulgur. Okay. Das ist ein bisschen gröber in der Struktur, ein bisschen Griff hier. Ja. Und wird jetzt erstmal eingeweicht. Eine Stunde oder ungefähr eine Stunde, ja. Richtig, Stunde, anderthalb. Also man kann jetzt hier nichts falsch machen. Ja, und ich... dann stellst du dann auf den Grill? Das ist jetzt meine Frage. Nein, oder wie wird das, das auf den Grill gestellt, dann abgegossen. Und dem, dem Schmarrn, cool, so der muss überhaupt gar nicht. Der wird ein bisschen äh, anders den Mit Salz, mit Pfeffer, mit ein bisschen Balsamico, ah. Zitronensaft und dann ähm, wieder schön. Weil das war vorhin unsere Frage, ob wir, ob wir machen was du gemacht Ja. Und das ist ja, ja, also, damit gibt es sozusagen gar kein Problem, wo ich ein Problem gesehen habe. Großartig, ja. Alles durch. Sehr schön. Ich gucke nochmal auf die Uhr, weil es geht sozusagen äh, 18 Uhr in sieben Minuten rein in die Live-Übertragung nach Straubing. Und von Straubing auch hierher. Da haben wir dann eine knappe Stunde, wo wir entspannt in Straubing zuschauen können, was die macht. Da ist nämlich auch ein ganz, ganz großer Mega-Grillmeister, der das dort mit initiiert hat. Ralf Jakob ich weiß gar nicht, ob Sie ihn kennt. Das ist der Rockchef. Ja? Das, das ist ein Mann mit so einem Bart. Ja, so Randolbar ähnlich, so Metal. Und ja, weiß genau, was er da tut. Und er wird uns eine knappe Stunde da aus Straubing. Da ist natürlich da das Event überhaupt, das wichtigste Event des Jahres. Es wird gegrillt in Straubing. Kulturell, wir haben gewandt Gewandhaus Oper etc. Deshalb müssen wir hier nicht so beim Grillen so draufhauen, Hier in Straubing haben wir schon von wie lange muss denn hier so eine Grillkohle jetzt äh, vor sich hinweisen? Wir sehen ja unterschiedlich, unterschiedlich aus. Die hier sehen sehr traurig aus. Die sehen äh, noch ziemlich, Christian, da schon Wärme. Ne, also die sehen noch ziemlich traurig aus, richtig. Die, die Bambuskohle, die will noch nicht so richtig. Da war heißt, das, nicht. heißt das, die kauft man nicht? Oder? Naja, noch bin ich nicht davon überzeugt. Wir können ja noch ein bisschen Zeit geben. Wir haben ja noch, die Show oh, die geht ja noch ein bisschen noch länger. drin. kommen die ja kommt sie ja noch. Was wir hier haben, also die einfache, die einfache Holzkohle, die wir haben, das sieht man sehr schön, vielleicht kann die Kamera kurz, kurz rumkommen, das sieht man sehr schön, die wäre jetzt also richtig so, wie sie sein soll, fertig zum Grillen. Okay, okay, okay. Also äh, mit einer Schicht bedeckt, die ist jetzt schon ziemlich durchgebrannt, Also da kann man jetzt vielleicht noch so eine halbe Stunde grillen, dann mhm. ist die durchgebrannt. Wir können mal gucken, die hat eine Temperatur von 630 Grad oh, rechts, ja? gibt die jetzt, jetzt hier? Hier mit den Profagus, die haben sich am Anfang ein bisschen schwer getan. Die sind jetzt auch schon mit einer schönen Ascheschicht überzogen. Ich würde noch ein klein bisschen warten, bis die Kohlen eine komplette Ascheschicht überzogen haben. Aber ich denke mal, so eine halbe Stunde werden die auch sein. dann gucken wir mal kurz, was die sagen. Die haben auch so 660 Grad, 690, ja 660 Grad, so kommen die ja. ungefähr. Hin. Jetzt hier meine Lieblinge. Deine Lieblinge aus den Oliven. Ja, kommst mal auf die Seite. Die haben jetzt auch schon eine schöne leichte Ascheschicht drüber. Die Randdinger hatten halt ein bisschen länger Zeit. Aber da würde ich jetzt schon langsam anfangen. Jetzt gucken wir mal, die haben behauptet, dass die bis 1000 Grad können. Ja, steht auf der Webseite. Ich glaube es nicht. Aber mal gucken, ob die wenigsten deutlich heißer sind. Sind sie ja. aus Sicht nicht, die können auch bis 650 Grad, also da ja, gucken wir mal, ich komme die ja noch. Kurze mal. Frage nochmal, wo hast du die gekauft, diese, diese meine Lieblinge, die kleinen Diese die kleinen, kleinen äh, ja. äh, im Internet, die konnte ich zu erwerben. Ich, auf der VHS Cloud-Seite in dem Kurs Filmhook sind diese Links auch alle hinterlegt. Okay. Da findet man auch die Informationen über die Kohle. Also wer das nachkaufen will, kann dort einfach mal draufklicken und findet es. Kurze Frage, was kostet sowas? habe ich vergessen. Okay. Oh, das ist ja eine richtige Frage. Ja, ja, ja. Er kommt auch, wie gesagt, aus Griechenland. Bambus, liebe Freunde. Bambus. Schläft. Liebe Freunde, schläft noch ein bisschen, hat noch keine so richtige Lust. Warten wir mal noch, vielleicht kommt er noch. Ich würde ja. vielleicht dann auch gleich mal, weil hier sich noch gar nichts tut, noch mal ein bisschen klassischen Grillanzünder drüber gießen und das nochmal anzünden. Ah, ja. Was nimmst du da den normalen grillen Da würde ich jetzt, jetzt dann nehme ich den normalen Grillanzünder aus der Flasche. habe ich, glaube ich, jetzt mir auf den Bildschirm gestellt. als normalen von. Flammer heißt der, glaube ich, also dem ganz normalen Grillanzünder. -Dienst. Aber ist das gut? Es ist zumindest besser als der von dir erwähnte Benzin. Ja, das, ist, auch schon lange das ist ja schon lange her. Das sollte man nicht nehmen. Ja, Grillanzünder ähm, ist heute, jetzt... Heute würde ich ja mit E, da ja, ja nicht mehr Benzin. Ja. Verbrenner wird ja gar nicht mehr drauf. Machen. Genau, also prinzipiell gibt es äh, bessere, Anzündemethoden, Methoden, äh, ökologischere, da haben wir diese Würfel probiert, aus, ja. aus gepressten ähm, äh, Sägespähen. Aber wenn es nicht funktioniert, muss man manchmal auf die altbewährten Mittel zurückgreifen. Und in dem Fall würde ich das ausprobieren. Hier haben, hat das ja funktioniert. Also ja. Das an, es liegt jetzt sicher an, was es liegt vielleicht an der Kohle. Oder die konnten sich gegenseitig nicht leiden. Ähm, hier sieht es aus bei der Kokoskohle. Da wird es auch langsam, jetzt auch im Bereich, ähm, wo es langsam interessant wird. Die Hitze ist noch nicht ganz so stark. Also man kann ja noch bequem. Es schön als Moderator heute. hier zu stehen, mal immer mal so in warmer Luft zu kommen. Ja, ne, das, ist, das ist der Vorteil als Moderator. <lacht> ähm, also hier müssen wir auch noch einen kleinen Moment warten, aber ich denke, die kommt auf jeden Fall noch ähm, und wird, wird besser. Ich noch eine Frage, wo hast du die her? Auch aus dem Internet, auch auch schon aus klar, England, aber jetzt der, der gemeine Kokosbaum wächst nicht in Deutschland? Der gemeine Kokosbaum wächst nicht in Deutschland, das, ist, das sind aber auch Industrieabfälle. Ach. Also das ist von der, von der Herstellung der, von, von Kokosnussmilch oder Kokosnussraspeln, sind das die Abfälle, weil die Schalen kann man auch brauchen. Das wir sehen jetzt hier also mal die Matte richtig, also einfach mal ein Test, ob es funktioniert. Gerade mit dem Bratwurstbrät, ob von der Konsistenz her die Masse passt, aber sieht gut aus. Wir haben zur Hilfe genommen so eine Matte, so eine Grillmatte. Gibt es ganz normal zu kaufen ganz normal zu kaufen, zu kaufen im Baumarkt und sonstigen. Im Baumarkt? Ja, wo ja. Das Grillzubehör eben betrifft. Also, okay. Und eignet sich sehr gut gerade für Gemüse dafür kleinstrukturiert ist, ja, einfach damit es nicht zwischendurch fällt. Hier haben wir jetzt die ausgemachten Thüringer Bratwürste drauf. Einfach jetzt mal als Test, ob von der Temperatur ob's passt. Und hier sind die kleinen Röllchen, die wir jetzt gespießt haben. Genau, mit drin Füllung, ne? Genau. ist schon fertig. Ja, und bei Sabine haben wir in, in, in... Ja, wir haben jetzt die Variante offen gewählt, hier. Ähm, das mal Gucken wir mal, wie lange das jetzt braucht. Also wenn das 6 war, ja, schauen wir mal. Liebe Freunde, jetzt müssen wir zur Juryentscheidung äh, schreiten, weil ihr anderen wollt ja auch noch was essen. Und ich muss ja noch ein Interview mit dem Peter machen. Ja? Steht nämlich auf meiner Liste. Aber äh, wir haben das vorhin schon ein kleines bisschen angefangen. Wir werden es nachher einfach nur noch ein bisschen konkretisieren. So, die Jury. Ich bitte die Jury. Um, Als erstmal brauche ich jemanden, äh, Unbeteiligten aus dem Publikum, der mathematisch versiert ist, damit es nicht wieder heißt, der Tanner hat sich berechnet. Nehmen wir die junge Dame mit dem wundervollen blauen Schal. Ja. Oh, doch. Doch, warum? Ist er ein Mathematiker? Nein? Wieso? Nicht? Doch, er ist ein Mathematiker. Doch, ja. Du musst. Komm, Du weißt, dass wir den das mit dem Nudelholz So. Ähm, neben mir steht der wundervolle, Matze, Matze. In Leipzig, also in Sachsen, heißen viele Matze. Äh, vielleicht in Straubing für die jungen Menschen. Kurzform und Verniedlichungsform von Matthias. Ja? Okay. Okay. Wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist der Mike, dann hätte ich ja auch blöd geguckt. So, Du musst zusammenzählen, damit ich es nicht falsch mache. Ich bitte die Jury um die Kartenzeigung, Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel für... Denn die Dame geht vor den Mann. Nee, Quatsch. Nee, nö. Nee. Für Grün. Grün, ja? Für Fabian. Ich gehe mal rüber zu so Fabian und du bleibst hier. Ja, sonst. So, wir gehen mal hier rüber. Zack, zack, zack, zack. Ich mache diesen Kameramann noch fix und fertig. So. Heute schaffe ich es. Heute glaube ich nochmal hierher. Okay, Thema ist grün. Unser toller Fabian hat uns hier... Wirklich tolle Sachen aufs Grillnetz gelegt äh, und unsere unbestechliche Jury hat jetzt die Möglichkeit, die Zahlen nach oben zu werfen. Eins, zwei, drei, jetzt! Hey! Wow. Wow, wow, das ist aber, aber hallo! Ja, Menschenskind Matze, mein guter Matze, was sagst du, warte, ich komme rüber, <lacht> ich will einfach den jungen Mann halten, ich das kommt vom Sächsischen Aufbau- und Erprobungskanal. Habe ich das richtig? Aufbau, genau. Aufbau. Nee, Ausbildungs-, Ausbildungs und Erprobungskanal. Okay, Sächsischer Ausbildungs- und Erprobungskanal. Ja, S-A-E-K. Leipzig. Sitzt das immer noch in der rosa Luxemburgstraße? Okay, gut. Matze, was hast du zusammengezählt? 26. Oh. 26, liebe Freunde, oh. 26 Punkte. Jetzt müssen Danke. wir... Ja, ja, Fabian, da kann man mal stolz sein. Ja, Gratulierung. Ja, ja, Wie wir das nicht hier vorhin. So, und jetzt geht es um Sabine, unsere großartige Sabine. Ich bitte um die Kerzchenhochhaltung für unsere wundervolle Sabine. 3, 2, 1, jetzt! Super, oder? Oder? Auch da muss ich Matze, unser Mathe-Genie, Mathe genie, matze, Mathe -Genie äh, wird demnächst ein Superhelden-Comic rauskommen mit matze Mathe genie Und äh, was hast du zusammengezählt? 24. Oh. 24! <lacht> du <lacht> du damit <kriegst> haben <lacht> wir, danke, danke, danke, erstmal einen großen Applaus für unsere Jury! Yeah. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit haben wir einen Gewinner und eine Gewinnerin, Ja. <lacht> denn äh, Fabian hat unter den männlichen äh, Kursleitern gewonnen und Sabine unter den weiblichen. Wie zufrieden bist du mit deinen äh, Brennmitteln? Ähm, da ist tatsächlich die, das Ergebnis ein bisschen durchwachsen. Also die, nee, die Bambuskohle hat sich heute ein bisschen disqualifiziert. Wir gucken mal, ob das vielleicht beim anderen Kann, Kannst du das ein bisschen konkretisieren, nein, weil jetzt auch Straubing... Nein, Straubing sieht uns leider nicht. Ach, Straubing also, hat nein. uns rausgeschmissen. Straubing führt selber Interviews. Wo ähm, sind ja, so sind die? So sind die. Wir ja. sind also für uns. Also deshalb machen wir es hier für die Aufzeichnung. Ja. Die Bambuskohle ist leider nicht entflammbar gewesen. Das haben wir heute nicht hingekriegt. Das probieren wir dann aber nochmal. Das geben wir nicht auf. Ansonsten, die anderen Sachen, bin ich zufrieden. Eigentlich müssten wir dazu unsere Kursleiter fragen, weil die grillen ja da drauf. Aber das die ist, arbeiten gerade das ist ein das bisschen, bisschen mit ja, der ab, der also also Die beiden hier sind echt top, mit denen lässt sich super die arbeiten. Die, die haben Topfeuer. Wirklich und ganz Die beiden Klasse. sind Prophabos und der normale Krähte. Also bin halt. ich genau. sehr zufrieden. Sabine hat dann die exotischen Sachen ausgewählt. Ja, also wir sind mit Kokos ja. immer wir wirklich bis 600 Grad gekommen. Und wo es dann heiß war, kam es so auch richtig schnell. Rambus. Ähm, ja. Bambus, Bambus, Bambus, Bambus, Bambus kann man eben auch eine Brennmauer ziehen, ja, da muss man keine Gräben mehr vom brennenden Wald einfach ein bisschen von der Holzkohle auf den Boden Ich okay. okay. nicht mehr durch. Okay. Ja, und Olive hat Olive so, ist so im Mittelfeld geblieben. Ja, ich ja schade. Schade. schade, schade, Olive war mein Favorit. Das ist, äh, setzt sich die ganz klassische Holzkohle ja. und die Holzkohle vergeht jetzt dann doch noch ja. durch. Was aber heißt die Alternativen? denen wir ja eigentlich auch zugetan sind innerlich, äh, versagen ein kleines bisschen. Sie sind bis auf Kokos noch ausbaufähig. Hoffentlich, hoffentlich, okay. hoffentlich. Äh, genau, ansonsten so mit der heutigen Veranstaltung, was denkst du, ist das so in Ordnung? Da müssen wir hauptsächlich unsere Publikum fragen, ja, es ob es den gefallen hat. Ja, soll jetzt Ob es den geschmeckt hat, das werden wir gleich probieren. Das okay. Ich, auch. ich probieren und du sicherlich auch. Aber hallo, und vor allen Dingen diese Bratlinge hier, diese Bretti-Bretz. Genau. Ja. Und weißt du, was das Schöne ist an der ganzen Tatsache, dass wir nicht mehr im sind? Wir können machen, was wir wollen, wir, wir können das Mikrofon auch weglesen <lacht> und einfach einen gemütlichen noch haben. Damit steigen wir jetzt auch ein. Äh, das war ein großartiges Wort zum Abschluss. Nochmal ein Applaus für unseren Peter Kavitsch! Ja, ja, ja. Ich möchte mich natürlich auch ganz möchte mich ganz, ganz doll natürlich auch bei den anderen Menschen, die an der heutigen Produktion beteiligt waren. Wir bedanken der großartige Peter hier an der Kamera des sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals Leipzig SAEK. Leipzig in der Rosa-Luxemburg-Straße, liebe Freunde. Jeder, der von euch mal eine Kamera halten möchte, geht da einfach mal hin. Und äh, an der Technik natürlich auch phänomenale junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tosen Applaus für unsere Technikmenschen und natürlich auch die Regisseurin. Die den weiten Weg aus Mecklenburg-Vorpommern uh -huh. zu uns genommen hat. Tosen Applaus! Uh -huh. Super. Liebe Freunde hier im Hof der VHS, ich verabschiede mich äh, mit den letzten Worten. Sie sind nur zwei Worte. Guten Appetit!